hatte in den letzten Monaten das Schicksal von Philipp Mickenbecker sehr bewegt. Ein junger Mann, berühmt und bestimmt auch ein bisschen reich geworden durch Videos auf einer Internetplattform. Da baut er zusammen mit seinem Zwillingsbruder und FreundInnen die verrücktesten Dinge, meistens aus Badewannen. Sie wollen damit andere begeistern und ihnen zeigen, gib deinen Tagen Leben. Am 9. Juni ist Philipp Mickenbecker mit 23 Jahren an Krebs verstorben. Er war tiefgläubig. Sein Krebs war bereits im fortgeschrittenen Stadium, die Ärzte gaben ihm nicht mehr lange zu leben. Da rief er übers Internet Hunderttausende von Menschen auf, für ihn zu beten. Er glaubte an das Wunder seiner Heilung. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich habe auch für ihn gebetet. Erstaunlich war, Philipp hat viel länger gelebt, als es ihm prognostiziert wurde. Und er war fast die ganze Zeit schmerzfrei und das ohne Medikamente. Aber sein Tumor wurde größer und größer. Mit fortschreitendem Verlauf der Krankheit mischte sich in Philipps Aufrufe immer stärker auch das mit rein. Eine Form von Akzeptanz. Wenn Gott mich nicht heilen will, vertraue ich ihm trotzdem. Er weiß, was er tut. Unermesslich ist Gottes Weisheit. Mit diesem Bekenntnis ist Philipp Mittengebäcker schließlich auch gestorben. Seine letzte Videobotschaft nahm er wenige Stunden vor seinem Tod auf. Hey Leute, sagt er da, macht euch keine Sorgen, ich habe meinen Frieden mit der Situation. Ich weiß, dass Gott alles in seine Hand hat. Ist das Augenwischerei? Ich finde nicht. Für mich ist das eine starke, beeindruckende Form des Glaubens. Gott alles zuzutrauen... Und das anzunehmen, was mir von Gott geschickt wird. Ich glaube, das lässt sich einüben. Man muss ja nicht gleich mit einer lebensbedrohlichen Situation beginnen. Wenn du das hier siehst zum Beispiel, hat Gott dir auch heute einen neuen Tag geschickt. Es ist ihm möglich und er hat es getan. Du kannst das annehmen. Zum Beispiel so wie Philipp Mickenbecker. Gib deinem Tag Leben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.